Fortbewegen will sich jeder, egal ob Ente oder Mensch. Bei manchen geht es in luftige Höhen, bei anderen ganz geradeaus. Egal ob zu Wasser oder auf dem Land. Das Thema Mobilität wird vor allem im Tourismus immer größer. Wo kommen die Gäste her? Wie kommen sie ans Urlaubsziel? Wie kommen Sie von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten und kann das umweltfreundlich gelingen? Diesen Fragen gehe ich heute in der Klima- und Energiemodellregion zellamsee Kaprun nach. Herzlich willkommen bei Elektromobilität am Punkt, heute aus dem wunderschönen Zellamsee im Pinzgau. Gerade in einer Region wie Zellamsee ist der Tourismus ein ganz besonders wichtiger und da ist natürlich Elektromobilität auch ein sehr spannendes Thema. Wir treffen heute dazu einen richtigen Visionär und Experten in Sachen E-Mobilität im Tourismus, nämlich Sebastian Fitztum. Den treffen wir jetzt gemeinsam, aber nicht hier im Ort, sondern oben am Berg. Bis dahin habe ich aber noch ein paar Schritte vor mir. Sebastian Fitztum beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der Elektromobilität. Er hat in der Region mehrfach die Ionika, einen großen Kongress für E-Mobilität im Tourismus organisiert und er managt die Klima- und Energiemodellregion, modellregion Zell am See Capron. Hallo Sebastian Kriesti. Guten Morgen. Ja, von unseren Zuschauern schon ein bisschen erzählst. Du bist ein Elektromobilitätsvisionär, der äh, Vielleicht nicht ganz der allerersten Stunde, weil die ist ja doch schon ein bisschen länger her. Vielleicht sogar über 100 Jahre, wenn man es ganz genau nimmt. Aber vor allem in den letzten Jahren hat sich das sehr stark entwickelt. Du beschäftigst dich vor allem sehr mit dem Tourismus. Wie war das so vor 10, 15 Jahren, dass ihr angefangen habt und wie hat sich das verändert bis heute? Ja, es war natürlich schon eine andere Zeit. Heute ist hier das Momentum so stark, dass das quasi von selber geht. Wir sehen es ja auch in den Verkaufszahlen. Wir haben, wie wir die erste Ionica gestartet haben, 2018, haben wir gesagt, wenn wir in zehn Jahren, also 2028, 10 der Elektromobilität erreichen, dann ist es schon relativ schnell. Und jetzt haben wir 2021 und wir haben im Mai, glaube ich, 12 Prozent der Neuzulassungen waren reine Elektrofahrzeuge in Österreich. Also hier sieht man schon, dass es eine gewaltige, Dynamik beinhaltet, die Entwicklung schreitet ja massiv voran, egal ob das die Batterieentwicklung ist, ob das ganze Recycling-Thema äh, angeht, also es ist äh, eine massive Entwicklung und äh, wir sagen immer, es darf keine schwarz-weiß Malerei sein, sondern es ist einfach ein Prozess, äh, der was immer besser wird und äh, die Reise geht tatsächlich in diese Richtung. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz auf den Tourismus selbst fokussieren, wie hat sich der wirklich verändert in den letzten zehn Jahren? Naja, der Gast äh, hat natürlich auch das Problem bei der Reise oder bei seiner Anreise. Mit dem eigenen Auto macht es ja auch nicht mehr wirklich viel Spaß. Man steht im Stau, man, es kostet viel Geld. Also wir fokussieren uns hier ganz massiv natürlich auf die Anreise mit der Bahn, auf die öffentliche Anreise und das wird auch vom Gast immer mehr angenommen. Wie viele Menschen machen das ungefähr, die wirklich ohne eigenem Auto kommen und sich dann versuchen so in der wunderschönen Gegend herumzuschlagen? Also derzeit liegen wir bei zwischen, circa zwischen 8 und 10 Prozent, die tatsächlich bereits mit der Bahn anreisen und die dann hier in der Region quasi Urlaub machen. Die Sehenswürdigkeiten sind jetzt ja nicht alle gerade fußläufig vom Bahnhof. Wie kommen die dann zu den Bergen, zu den ganzen Sachen? Ja. Das Angebot es aus natürlich. Es gilt hier natürlich, Produkte zu schaffen, auch touristische Produkte zu schaffen. Aber natürlich die Mobilität vor Ort ist ein, ein essentielles Thema. Der Gast muss sich frei bewegen können. Er muss ohne viel Aufwand von A nach B sich bewegen können ohne ohne seinen eigenen Auto. Das heißt, er braucht das Fahrrad, er braucht ein Leihauto, er braucht einen Scooter in der Stadt. der muss eventuell zum Standbad im Winter auf die Piste. Also wir haben hier mit der, mit der öffentlichen Buskarte natürlich schon ein bereits sehr gutes Angebot, wo sich alle Touristen kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen können. Aber auch das Bedürfnis für ein Fahrrad oder ein Carsharing-Auto ist natürlich hier und das müssen wir bedienen können, sonst wird es nicht funktionieren. Ist so eine Ladestation zum Beispiel bei einem Hotel heute ein Must-Have unter Anführungszeichen, so wie es ganz am Anfang vielleicht das, das WLAN noch nicht gebraucht hat, flächendeckend und heute kaum mehr wegzudenken? Ja, es ist äh, tatsächlich ein Must-Have. Wir forcieren ja äh, mit unserem Camp Tourismus Programm, dass ganz stark hier in der Region, dass äh, PV-Anlagen, dass Ladestationen, dass äh, raus aus dem Öl und diese Themen äh, auch in die Umsetzung kommen. Die Ladestation äh, ich bin überzeugt davon, dass in Zukunft das Hotel nicht nur eine Ladestation haben wird, sondern mehrere, weil einfach der Gast das verlangen wird. Aber wenn er mit seinem Elektroauto hier äh, ankommt, dann will er sein Auto natürlich äh, sofort, wenn er äh, über Nacht steht, laden können. Und das ist sicher eine gewisse Voraussetzung. Wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln? Jetzt stehen wir heute da, es kommen schon 10, 12 Prozent vielleicht mit der Bahn an, es kommen immer mehr mit dem Elektroauto. Wird es dann irgendwann auch... Flugzeuge geben, die elektrisch fliegen, wo ich selbst von A nach B fliegen kann? Ja, es ist sicher eine, eine Vision. Getestet werden diese Fahrzeuge oder Flugzeuge bereits. Im Drohnenbereich passiert natürlich auch sehr viel. Wir haben ja da hier auch mit der Ionica schon einige Experimente gemacht. sei das heißt, die Hüttenbelieferung auf die Pinzgauer Hütte oder die Eisbergung mit einer großen Drohne mit einem eingebrochenen Passanten auf dem Zellersee. Also hier haben wir schon sehr viel demonstriert, dass es funktioniert, die Entwicklung und vor allem die Sicherheit ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, Fernost wird es das bald geben, dass man von A nach B mit, einem, einem, einem, mit einer Drohne fliegen kann. Für den Privaten wird es noch sehr viele Jahre dauern, aus meiner Sicht, weil hier spielen natürlich die Themen Sicherheit, Datenschutz, alles, was da mit reinspielt, eine sehr wesentliche Rolle. Also kommen wird es, aber wie lange es dauert, lassen wir uns überraschen. In Selheim-Sicherbrunn gibt es jetzt schon ein recht großes Angebot an Elektromobilität. Sehr viele der großen ähm, Personentransportunternehmen bei euch unter Anführungszeichen gesetzt, ähm, machen das schon seit Jahrzehnten. Du sagst, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das machen wir jetzt, oder? Wunderbar! Gemeinsam machen wir uns auf den Weg ins Tal. Diesmal elektrisch, doch etwas bequemer und schneller. Am Weg durch die Stadt kommen wir am Bahnhof vorbei. Hier sind täglich Tausende Fahrgäste natürlich voll elektrisch unterwegs. Einige hundert Meter weiter stehen wir vor der Zeller Eishalle. Auf ihrem Dach eine der größten Photovoltaikanlagen im Pinzgau. Natürlich für sauberen Strom. Nach wenigen Minuten kommen wir bei der Arretbahn Talstation an. Hier gondeln sowohl im Winter, als auch jetzt im Sommer tausende Touristen bergauf, bergab. Schon in der ersten Reihe wartet eine Ladestation auf uns. Gute Sache, denn Sebastians Tesla kann hier schnell aufladen. Mit der Salzburger G-App ist der Ladevorgang mit wenigen Klicks gestartet. Ich habe schon gesagt, es ist schon richtig schön heiß heute. Die Sonne knallt schon richtig herunter. Eigentlich super zum Strom produzieren, gerade mit Photovoltaik. Wir stehen jetzt gerade hinter dem größten Transportunternehmen für Menschen, das mit Strom betrieben wird eigentlich in der Region. Kann man das so sagen? Naja. Die Schmittenhöhenbahn und die Gittsteinhornbahnen, die vorne natürlich auch mit erneuerbaren Strom. Das ist natürlich total super, die haben wirklich sehr viel Arbeit bereits geleistet, auch in diesem Bereich. PV-Anlagen, das ganze Klimathema ist bei dem, bei denen zusammen wirklich auf der Tagesordnung. Also das sind tatsächlich Fahrzeugebetriebe. Es ist ein bisschen ein schräges Bild im Kopf, aber könnte man sich vorstellen, dass man eine Seilbahn, wie die, die gerade hinter uns steht, mit Benzin oder mit Diesel betreibt? Ich glaube, früher war es doch so, dass die ersten Schlepplifte äh, mit äh, Diesel betrieben worden sind. Heutzutage ist das, glaube ich, undenkbar. Äh, es ist äh, äh, bei den Bergbahnen sowieso immer ein Thema mit den Beschneiungen etc., dass die da ein bisschen zwielig stehen. Aber wenn man sich, sich das ganze Tun der Seilbahnen tatsächlich anschaut, dann ist, das sind das absolute Vorzeigebetriebe. Hier wird sehr viel äh, Know-how investiert und immer... Vorwärts gedacht, das kann man verbessern, also uh, unbedenklich Skifahren zu gehen, ist kein Problem. Mhm. Gibt es da schon Überlegungen, was so die nächsten Visionen sein könnten, gerade so im Bereich Transport auf den Berg hinauf? Naja, ich weiß nicht genau, ob es da uh, sehr viel uh, bessere Varianten gibt, wie die derzeitigen Bergbahnen. Äh, Österreich ist ja da ein absoluter Vorreiter, natürlich auch mit Unternehmen wie Doppelmeier, die was ja in Großstädten in Südamerika und so weiter mittlerweile auch Seilbahnen bauen. Ich persönlich glaube, dass auch Seilbahnen für den Städtebereich sehr gut geeignet wären als Transportmittel, äh, weil es relativ kostengünstig ist. Natürlich hat man äh, die eine oder andere Hürde, Hürde da noch zu nehmen, aber insgesamt ist es sicher eine gute Alternative. Also wir haben heute gelernt, Elektromobilität wird auch bereits im Tourismus ganz, ganz groß geschrieben. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch gerne noch mehr Videos von uns an oder abonniert gerne auch unseren YouTube-Kanal hier.